Ein grünes, blühendes Juwel unter den vielen Parks und anderen Grünflächen Braunschweigs ist der auf den ersten Blick eher bescheiden daherkommende Schul- und Bürgergarten im Norden der Stadt. Ein Vergleich mit dem 60 Jahre älteren Botanischen Garten der Technischen Universität an der Humboldtstraße wurde dem besonderen Reiz des 1900 als Hauptschulgarten gegründeten Naherholungsgebiets nicht gerecht. Zwar nimmt er das Prädikat einer akademischen Lehrstätte nicht für sich in Anspruch, aber auch rund um den tove wird geforscht und gelehrt auf einer Fläche, die mit rund 9 Hektar sogar mehr als doppelt so groß ist wie der Botanische Garten beiderseits der Humboldtstraße. Vor allem ist der Schulgarten zwischen den Braunschweiger Stadtteilen Siegfriedviertel und Schunter-Siedlung nach vielerlei Erweiterungen wie einem künstlichen Bach, Brunnen und einem großen Outdoor-Schachspiel mittlerweile aber eine Erlebnis- und Erholungswelt, die groß und klein nicht nur mit den alten und seltenen Bäumen seines Arboretums, dem Bauern und Kräutergarten und anderen grün blühenden Schönheiten begeistert. Vor allem Kinder tun sich meist schwer, bei der Wahl zwischen dem großen Spielplatz und dem Abenteuer Tiere in freier Natur an den Ufern des Dovesees zu erleben. Neben vielen Gänse- und Entenarten hat sich vor einigen Jahren auch eine mutria Familie angesiedelt. Jetzt im Frühling präsentiert sich der Schulgarten von seinen allerschönsten Seiten. Aber auch im Sommer, Herbst und Winter lohnt sich ein erholsamer Gang rund um den dove -See im mehr als 100 Jahre alten und immer jungen Schul- und Bürgergarten. Jos van Aken